Du noch mal. Ja, nicht, das Hallo und willkommen zum zweiten Teil des zweiten Halbfinales. Die Nummern 11 bis 19. Wir starten jetzt gleich mit Israel und ihr könnt euch ja mal den Song anhören. Ja, was könnt ihr machen. Ich bin Doc Michi, das ist der Markus. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns gar nicht vorgestellt, ne?

Nö. Ist auch egal, ne? Machen wir jetzt beim zweiten Teil. Ich hoffe, ihr wisst immer noch, wer wir sind. Wenn nicht, habt ihr die anderen Videos nicht gesehen. Dann solltet ihr direkt einen Daumen nach oben und abonnieren, damit ihr wirklich wisst, was hier abgeht. Auf meinem Kanal. Du willst ja Ich habe Angst vor Kameras. Ja, die frisst dich gleich auf. Siehst, macht schon Mund auf. Wo? ja so, da. Also. Ja.

So, Israel, im Rezif mit I Feel Life. Let's start! Let's get ready to... ...dance. Ja, genau. Israel, ungemalt. Ja, Israel, da haben wir eine sehr sympathische Gruppe, die tanzen und singen kann. Und ja, das ist auch so ein typischer Love Song.

Uh, angenehme Stimme sind halt, ne, können gut stimmen, aber auch im Durchschnitt. Guter dance hat Potenzial eines Sommerhits mit Folklore. Gut, solider Song. Mehr habe ich glaube ich gar nicht zu sagen, das ist sehr, sehr kurz hier. Also, ich finde, dass, halt, dass es halt ein ziemlich cooler Song ist. Cooler Flow, und cooler Typ. Und ähm, es ist ein typischer ESC-Song auch. Passt halt sehr gut zum ESC.

Ich würde dich mal gerne fragen, hast du den arabischen Teil, also den östlichen Teil, wahrgenommen? den ja. Der in dem Teil vorkommt, nach zwei Minuten? Ich finde, er kommt deutlich zu kurz rüber. Das war, hab ich nämlich vor Chlore eben nicht gesagt? Entschuldigung. Ja, sind du jetzt? hast vor Chlore gesagt, aber es ja. sind nur irgendwie so zehn Sekunden, wie das kommt. Das war's dann auch. Also da fand ich das Echt? im letzten Jahr besser. Ich hatte so ein Gefühl, dass mehr gewesen. Ne, es war nur ein ganz kurzer Teil, wo du ein bisschen la machst und das war's ja auch schon. Hm.

Naja, also bei mir, da ich den Typen nicht cool finde und so, geht es dann doch eher ein bisschen weiter nach oben, wahrscheinlich als bei dir, aber Okay, ich Ja, kommen wir nach Island zu Coltour und Laura mit. Lass den Verona! Ist das in Italien? Nein. Verona ist doch Italien.

Ja, aber also trotzdem ins Land. Na? Von daher... Ja, finde ich, das ist eine gute Live-Performance. Können wir in die Kamera gucken? über Trennungsschmerz. Ja, Entschuldigung. Aber ich muss es gerade nochmal <lacht> ablesen, weil es mir sonst entfallen ist. Weil es ist eher so... Ja, weiß ich nicht. Ich, oh. Also es ist ein Duett. Das ja. kriegt schon mal Punkt bei mir. nur so, bei mir nicht unbedingt. Ich finde, dass die beiden Stimmen einigermaßen gut zusammenpassen. Ich finde, dass sie

gute Stimmenfarben haben einige machen sie zusammenpassen. und sie passen gut in die 80er und er ist so ein kleiner George Michael Verschnitt. Ja und er hat das, das mich an ihn ein bisschen stört er ja eine sehr hohe Stimme teilweise. Ich kenne George Michael. Ich kenne George Michael du auch noch Thomas nicht. Thomas Anders sagen. Ich weiß nicht, wer Thomas Anders ist. Ich kenne doch wohl. Ich kenne auch Thomas Anders. Oh, den kennst du, aber George <lacht> Michael kennst du nicht. Ja, Thomas Anders hat Lidina schlecht gemacht, deshalb kenne ich ihn nicht. Nee, Thomas Anders hat jetzt immer nicht. Irgendwie war das so. Irgendjemand

Ralf Siegel war das. Ralf Siegel hat die wiener auch schlecht gemacht. Wir machen einige die wiener schlecht. Aber zu der kommen wir ja gleich noch. Ja, aber erst im nächsten Video. Ich finde auf jeden Fall ist ein solider Song. Ja, mit nach oben. Mit nach oben. Ja, das war mit nach oben. <lacht> ich habe jetzt gerade so zwei Songs, wo ich wenig geschrieben habe. Muss ja so toll gewesen sein. Oh, jetzt kommt Litauen mit Fuse Mark und Reign of Revolution. Da habe ich deutlich mehr geschrieben.

Das könnte also was länger dauern. Bis gleich. ist auch schlechter von der Qualität. Äh, ja, kommen wir zu den Oh Gott. Ja. ja, fang mal an. Ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Das muss ich jetzt schon fast ablesen, weil ich so viel Text dazu geschrieben habe. Na, es ist auf jeden Fall, eine Party Sängerin die einen mittelmäßigen Love-Song singt.

Auf der Bühne performt sie, weiß ich, auf irgendeinem Stargate, und sieht das so aus, wo ich dann nur sage: Bitte, liebe Stargate, tu dich auf, saug sie in eine andere Dimension, ja, mit ihrem Gezappel und lass sie da bloß nicht wieder raus. Das ist deshalb The Wayne of Revolution, ne? Ja, ist aber voll übertrieben gesungen. Also, was mir halt zu dem Song auch, als das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so: Oh mein Gott, was ist das denn für ein Scheiß?

Ich finde, das ist total verwirrend. Man steigt nicht so wirklich durch, was sie eigentlich will, was sie nicht will, was das Video will, was auch immer. Auf jeden Fall, wenn, wenn man sich den Song zweites oder drittes Mal anhört, ordnet sich das so langsam. Es wird besser. Ja, ich will ja, dass man den öfter anhört. Nein, aber. Du äh, gerade sogar noch überlegen, was habe ich denn da geschrieben? okay, ja toll, aber wenn man übertrieben singt, dann ist er auch nicht Aber okay. wie gesagt, es wird bisschen besser, aber es wird halt auch nicht gut.

Deshalb ist es bei mir auch nur so ein durchschnittlicher Beitrag. Ja, das ist auf jeden Fall eine 80er-Konserve und da muss ich jetzt gar nochmal nachgucken. Das war genau nämlich der Song, als ich dabei war, die ganzen Songs nur, nur anzuhören, bevor ich halt die ganzen Videos dazu gesehen habe. Bei den ersten Takten ist mir der Kulli fast aus der Hand gefallen oder sogar rausgegibst. Das war, das war Horror! Ja? ja? wenn man sich das erste mal einhört, ist der auch Horror.

Mein Favorit ja, ist deshalb für diese 80er-Jahre-Konserve Anreise sparen. Kannst hier sogar noch lesen. Aber Litauen ist ja nicht so weit weg von der Ukraine. Ich glaube, es sind seine so Nachbarländer. Ja, dann äh, in Kiew ist es im Westen, also das ist nicht so weit. Super, dann habt ihr zwar nicht viel gespart, aber trotzdem was wir Dann kommen wir jetzt zum jüngsten Teilnehmer des diesjährigen ISCs.

Bulgarien mit Christian Gosdorf und Beautiful Mass. Warum kenne ich die Namen und die Songs und du? Weil ich mir sie nicht aufgeschrieben habe. Ich merke mir einfach nur die Länder und weiß, wer dahinter steckt. Und bei wem du dir ein paar Taschentücher holst. Ja, ja. Auf jeden Fall wird es jetzt ich gleich lustig. Weinen werde ich denn? wahrscheinlich nicht, oder? Oh, oh. Schrecklich! Ja, die offensichtlichsten Fragen auch noch beantworten. Bis denn.

Ja, dann sag mal was zu Bulgarien. Ja, Bulgarien. Da haben wir so einen kleinen, also einen schnulzigen ja, Slop-Song so also ja. von so einem Möchtegern, Justin Bieber. Ich habe mir die Bilder von dem angeguckt dachte so, also auf diesem Musikvideo, da sieht man ja ihn nur so ein bisschen von der Seite. dachte so, ach, oh, ist bestimmt so ein kleines, süßes Bübchen. Dann macht er die Fresse auf und denkt immer so, oh mein Gott. Dann guckt ihr in die Kamera, oh mein Gott. Das gibt ja jetzt seit gestern,

das offizielle Musikvideo und dann denke so, also, was soll der Scheiß? Ich habe ich mir nicht mal angeguckt. Ja, sei froh. Ich guck's mir noch mal an, glaube ich. Oh. Vielleicht sage ich dann noch einen anderen Mann. Der soll auch bitte schön die hohen Töne lassen, das ist Horror bei dem. Der kann nicht singen. Ich finde, der kann sehr gut singen. Nein, das ist ein angenehmer Love Song, aber mehr auch nicht. Ich finde, er hat eine unglaublich klare Stimme. Also ich finde ihn in den Höhen scheiße. <lacht> und vor allem, dass er einen auf Justin Bieber macht, ist armselig. Daher

auch nur ein halbwegs mittelmäßiger Song mit einem... alle in dem Alter, auch Justin Bieber, weil sie wissen, dass sie damit populär die bekommen. Ja, das ist aber auch schon ausgelutscht. Wenn du 15 Justin Bieber starst... Ja, aber ich finde ihn jetzt so nicht schlecht. hast du nach deine ganzen tempo schon weg und er weiß du auch nicht mehr, was du machen sollst. Also ich finde ihn... Von der Stimme her hin. klingt er erwachsener als manch andere, die wir dieses Jahr beim ESC haben.

Sein wenn du ihn jetzt, also ich finde den Song ziemlich cool eigentlich, wenn du jetzt mal so mit solchen anderen Ländern vergleichst wie Irland oder so. Da finde ich Irland sympathischer und angenehmer. Nein, ich finde Bulgarien besser. Ich weiß gar nicht mehr, wer mehr Punkte bekommt, deswegen werden wir später. Ja. Ja, okay. Ab in den Wald mit Weißrussland, Navi Band und der Short Story of My Life. Ah nee, Story of My Life.

Oh, wer hätte denn da was? Ja. Guten Tag. Ich lese vor. Sympathische Weißrussen hüpfen bescheuert <lacht> durch den Wald und trällern eher eine Short Story of their life. Weißrussi, schön, gute Stimmen, aber geht im Duett, also, nee, aber er. Scheiße. <lacht> also er geht wirklich im Duett unter, ja. Du hörst im Refrain, hörst du sie, hörst Musik und er so ein bisschen im Background.

Das heißt, gar nichts, ne? Ja. Ist der dafür geil? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Also ich habe auch geschrieben, ganz wow, nett, ich habe auch geschrieben, ganz nett, aber ich weiß nicht, was sie uns sagen wollen. Ja, das ist halt eine sehr kurze Story von ihrem Leben das ist ja nur, ich weiß nicht, zwei Absätze und das soll halt Story of my life sein. Dabei jodeln und, ja, jodeln sie Gott sei Dank nicht, aber sie dabei wo du gerade bei jodeln bist, ich finde, die haben eine gewisse, also das Song hat eine gewisse Ähnlichkeit mit, rumänischen, mit dem rumänischen Song.

Nur das Joder halt nicht, aber so vom Gesamten her kommt es denen schon recht ähnlich, weil die trellern da durch den Wald, und hui, und hui, und, und, und so. Naja, er, er ist flott, schön mit Gitarre, so oh, wieder ein Streich und so, so, so, Instrument, ja, kannst du mir wieder vorhalten. Es ist auf jeden Fall ein Frühlingsgute-Laune-Song, ja, das muss ich jetzt ablegen, weil ich es nicht glauben würde, was ich hier geschrieben habe, aber sogar mein Fazit ist guter Song. Bei mir ist es ein durchschnittlicher Song, weil ich weiß irgendwie nicht, was ich mit dem anfangen soll.

Ja, oh, irgendwie war Musik dann doch besser als der Rest. Ja. Kommen wir zum nächsten Nachbarland von uns. Ja, essen wir dann ein bisschen Doppelrone und gehen in die Schweiz zu, Tim, äh, zu Time Bell und Apollo. Das ist auch auf Deutsch rein. Ja, jetzt gehen wir in die Schweiz zu Time Bell und Apollo. Sehr schön. Viel Spaß mit dem Song.

Ja, diese sympathische Schweizerin singt in diesem Video. Wie oft willst du eigentlich noch sympathisch sein? Ja, weil mir einige nicht so sympathisch sind. Bei denen sage ich es nämlich nicht. Hast Da ist der Sympathiewert eher so morgen Weder sympathisch noch unsympathisch. Jedenfalls hat sie so zwei Kleider an, die echt super passen. Ich hoffe, dass sie eins von denen auch auf der Bühne anzieht, weil in einem Live-Auftritt hätte sie ein Kleid anders. Scheiße ausgesehen. Lassen uns einfach mal überraschen. Kommen wir zurück zum Song.

Ja, Jetzt hast du über das Kleid geredet, wie findest du den Song denn? Ich komme erstmal zum Gesang. Dann sing was über den Gesang. Ja, Sag was über den Gesang, sing es lieber ja, nicht. Ich hat halt eine Girlie Stimme, könnte in einer Girlband singen. Aber bitte nicht die hohen Töne, die vergeigt sie, meiner Meinung nach. Das ist halt auch nichts besonderes, ihre Stimme. Ich finde, das ist der Song an sich ist relativ cool so. Ich finde sie hat eigentlich eine gute Stimme. Ähm, ich finde da

bleibt ziemlich im Ohr und ich mag den Song eigentlich ziemlich und ist relativ gut bei mir angekommen. Ja, mir kommt er halt bekannt vor, ist nichts Neues und er packt mich überhaupt nicht. Also für mich ist es gerade mal noch so ein halbwegs mittelmäßiger Song. Aber mittelmäßiger. ist auch in den Wettquoten gar nicht so schlecht. Ja, weil ich wahrscheinlich sagen so, oh das hab ich schon mal gehört, hört du dann? Apollo ist halt auch nur ein Flugzeug oder so. Ne? Ja, keine Ahnung, also wenn ihr...

Irgendwie eine Meinung habt, was da vielleicht für Songs mit drin verarbeitet wurden. Ja, aber da kommen wir auf jeden Fall gleich zu einem anderen Song, wo ich echt sage, da können wir bestimmt eigenes bei rausholen. Aber das ist noch nicht, denn jetzt sind wir erstmal bei Norwegen. Bei Just und Grab the Moment! Nicht Grab by Pussy, sondern hey. Grab the Moment. mich halt. Ja. <lacht> Grab mich bloß jetzt zum Dach, okay?

Okay. Norwegen. Ja, fang du ruhig an. Ich muss noch ein bisschen lesen. Also ich finde der norwegische Beitrag dieses Jahr ganz okay. Der, mich Beitrag. der norwegische Beitrag ganz okay. halt doch mal die Klappe. Auf jeden Fall, was mich mega stört an diesem Song ist, dass der ähm, DJ-Beitrag oder die DJ-Anteil für mich viel zu hoch ist. Da ist ein

wieder halbe Minute, wo er einfach gar nicht singt und irgendwie nur der DJ irgendwie Musik auflegt. Und das, das hat für, ja aber es hat für mich auf dem ESC nichts zu suchen, irgendwelche Diskomusik, die dann irgendwie verzerrt wird. Das hat für mich da nichts verloren und es passt für mich nicht zum ESC. Ich kann mit dem Song so nichts anfangen, ich kann mit ihm nichts anfangen und deshalb weiß ich nicht. Ich fand den Song am Anfang ganz gut, aber ich finde halt auf dem ESC nichts verloren. Also ich finde ihn halt sympathisch. Norweger, ja wieder sympathisch.

Und äh, er sieht auch in so ein Psycho-Song über Unterdrückung und stark bleiben. Ja, die Bühnenperformance ist gut, die Effekte und Bühnenbild finde ich stimmig. Und die Maske von den DJ da, auch wenn die dann so anfängt so zu blinken, finde ich genial. Das ist für mich halt alles so stimmig. Für mich fehlt da der Gesangsanteil und das ist ein new song Contest. Es geht also um den Song und den Gesang und da ist mir zu wenig Gesang leider.

Hallo, Jodeln ist auch kein Gesang, das Jodeln. Da ist aber, wird aber die Stimme für benutzt, deshalb ist es Gesang. Ich und ich, das Jodeln und ist ziemlich geil, im Karte Gegensatz hat eine gute zu gute Stimme, Punkt. Ich mag den Beitrag nicht. Ich mag ihn schon, hat was, packt mich aber nicht ganz und ist leicht ja, speziell trotzdem gut. Ist ein guter Song, laut meiner Bewertung. Ich habe nicht gesagt, dass das Schlag ist, der mir, dass er nicht zum ESC passt. Ich sollte mal die Katzen öfter vorbe äh, mal besser vorbereiten. Ich oh, mir jetzt auch drauf zu gucken

wenn wir die zwei Minuten vom Hotel machen. Egal. Sollten wir sollten vielleicht mal was sehen können. Oh, ja, der Laptop hat sich mal wieder verdunkelt. Von daher sagen wir jetzt erstmal Kroatien an. Mit Jacques Hudek, my friend. Ja, das bin, hier, das bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Bis denn. Ähm, ja, Kroatien. Was möchtest du zu Kroatien sagen, my friend?

Du du mit hoffnungsvollen Song, Video-Performance auf Bühne. Also wenn die Video-Performance wirklich so auf die Bühne gebracht wird, mit dem ganzen Textbedürfe, ist vielleicht okay. Ansonsten kannst du ja nichts bewerten. Du kannst die Performance nicht bewerten, du siehst ja nichts von denen. Ja, die Performance kannst du nicht bewerten, aber ich finde, dass es zwei Sänger sind, deren Stimmen absolut harmonieren, die mich emotional komplett packen. Ich, ich habe Gänsehaut bei dem Song und... Ich weiß nicht, ich, das ist mein absoluter Top-Song. Na, also ich finde diesen...

Englisch, Italienisch, mix gut, aber halt ja die hohen Töne sind teilweise gruselig. Nein, ich finde, dass die beiden Stimmen hammer zusammenpassen. Ja. Und wie gesagt, es ist, ich hatte bei dem, so habe bei dem Song Gänsehaut und finde den Song einfach nur hammer. Weiß ja, ja nicht, wie er das sieht. Also er hat was, hört sich aber auch wieder teilweise bekannt an. Dann kommt er für dich für dich bekannt an. Ich bin ja auch älter. Dankeschön.

Für mich ist es nur ein mittelmäßiger Song, von daher. Ja. Da ich das auf Italienisch singt, kann das, und das sehr opernlastig ist, halt zum Teil, ist es natürlich, kommt es natürlich sehr stark der Opern ja. und Oper klingt wahrscheinlich für dich eh immer gleich. Nicht immer, nein. Na gut. Egal. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Song, und das ist Sammarino mit Valentina Monetta, äh, nee, Monetta? Scheiße. Monetta. Ja, ich hab mich gerade ein bisschen verschrieben. Und Jamie Wilson mit.

Spirit of the Night. Oh, das wird ganz heiß. Bei Wife Siegel. Zum 25. Mal beim ESC. Du, das wollte ich gerade eben noch als Highlight bringen. 25. Mal sein Jubiläum. Das wollte ich gleich erst bringen. Verrät's alles. Ich kann ja gleich noch was zu Moneta sagen. Okay. San Marino. San Marino, wer hätte das gedacht? Hey, alle, die jetzt nicht

gewundert haben. Wann kommt Ralf Siegel? Jetzt kommt Ralf Siegel mit San Marino. Ja, Ralf Siegel zum 25. Mal dabei. Äh, wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie nochmal? Hilf mir bitte. Wie ja. heißt sie? Valentina Monetta. Valentina Monetta übrigens zum fünften Mal beim ESC dabei, wenn ich mich nicht vollkommen täusche. Wir ja, können die beiden ja die Jubiläum feiern. Richtig. Übrigens auch zum fünften Mal logischerweise durch San Marino. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie war immer mit Ralf Siegel auch unterwegs

zumindest fast immer. Diesmal aber nicht alleine, sondern im Duett mit Jamie Wilson und ich finde ein sehr schönes Duett. Also ich finde, die beiden sind ja schon etwas älter, wie ich es einschätzen würde, aber ich finde, es passt hundertprozentig zu den beiden. Es ist sehr, sehr glaubhaft. Es ist, oh, ist ein sympathisches Duo, aber oh, die haben nur so eine durchschnittliche Performance. Richtig, ich weiß auch nicht, was bei denen auf der Bühne passieren wird. Ob die also Wahrscheinlich die wenig, weil sie so alt sind.

Ich hoffe, dass sie irgendwie miteinander flirten, miteinander irgendwas machen, tanzen oder was ist ich was und nicht nur singen. Das hoffe ich. Ja, das ist halt so ein Love song am, um, im oder um den St. Elmo rum. Keine Ahnung. St. Elmo ist übrigens ein italienischer Vulkan. Ja, der bricht dabei mir jetzt aber nicht aus. Also ich finde die beiden stimmen gut, oh, aber nichts Besonderes. Ja, ich denke auch ein guter Song, aber.

Kein sehr guter Song. So und jetzt kommt das, was mich, was ich da wirklich so richtigen Abzug reingehauen habe. Weil es ist Ralf Siegel, ne? Und was macht Ralf Siegel? Der nimmt natürlich auch einen 70er, 80er Hit. Er hört sich total bekannt an. Ich meine zwei bis drei Songs rauszuhören. Ja, allein schon Spin, nein, das ist, ich komme nicht drauf. schreibt bitte in die Kommentare. Ja? Ralf Siegel.

Leck mich. Ups, äh, ja, jetzt fliegt die Karte weg. So toll finde ich das. Also es wird wirklich äh, mittelmäßige Bewertung nur von mir rausgekommen. Vielleicht für mich ist das einfach nur so ein paar Songs zusammen in Mixer Und so, ihr singt mal, danke. Gut, bei mir es wir nur ein bisschen besser ab, weil ich das ganz schön finde, zusammengesungen Aber jeder hat halt seine so eigene Meinung. Jodel ist, ist immer noch der geilste Song. Ich weiß nicht, wer euch umgebracht aber vielleicht überlebe ich das ja auch.

Okay. Mal gucken. Auf jeden Fall, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Lasst doch eine positive Bewertung äh, Bemerkung hier auch mal. Hier muss der Daumen hin, ne? Ja. ja. Kamera und so. Hallo, so ich einfach. bin noch nicht so lange im Business, ne? Ich bin überhaupt nicht im Business. Ja. Bei den Pornos muss ich nie in die Kamera gucken. Hahaha. Das war ein Witz. Nein, aua. Bei ich kann den Pornos Gott Gottes Willen, so billig bin ich schon auch ja nicht. Und sonst wäre ich nicht bei YouTube. Du kriegst ja auch keinen ab. Aua.

Wow. Ja, so viel dazu. Schreibt in die Kommentare fleißig, was ihr hier zu dem ganzen ESC-Skandal über uh, Russland <lacht> und die Ukraine und über ganz viele andere Sachen vielleicht dann noch zum, aus dem ersten Halbfinale und dem zweiten Halbfinale zu sagen habt. Wir würden uns freuen. Ja, und dann sagen wir mal bis später. Dann kommen nämlich jetzt noch Big Five. Plus Ukraine. Macht also 6. Bis dann. Tschüss.